Ich du weißt, du weißt, dass du mein Level nicht erreichst, und ich scheiß auf dein Style. Ich scheiß auf dein Leib, mach dich einfach bereit, denn ich wechsle zur Zeit. Nice. Abo red, wieder jetzt am Mike. Prise fresh ges. Äh, uh, okay. Hello und Willkommen. Hallo. Junge, 17 Dollar. Ist das ein scheiß Ernst? Warum ist das so teuer? Hallo? Rede mit mir. Hallo? Hallo? Mach schneller. Antworte mir doch. Mach schneller. Antworte. Hallo? Uhu? Willst du die... Das ist ganz knapp. Hä? Du hast mir da immer nicht geantwortet. Aber danke für das Geld. Oh, oh, oh, die Polizei. Polizei. Ah, Aha. Huhu. Scheiße, ich fliege. Oh, Helikopter, Helikopter. Oh, es wird angeschossen. Scheiße. Oh. Haha. Nein, nein. Oh, das ist eine Bombe, das ist eine Bombe. Nein, nicht der Schatz. Nein, nein, nein. Kommt. Ha! Nein, nein, nein. Sterbe. Fuck. Hallo? Freunde? Wo bin ich? Oh. Scheiße. Ich bin hier in einem Gefängnis. Ach man warum? Ich habe nur ein paar Polizisten in GTA umgebracht. Warum muss ich jetzt ins Gefängnis? Ach scheiße. Und damit herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Und zwar The Escape is 2 mit mir dem Colin. Mit, mit mir Colin. Scheiß drauf, wie man mich äh, ausspricht. Ja, was ist escape ist 2? Es ist ein Spiel, wo du aus dem Gefängnis ausbrichst. Und du hast verschiedene Möglichkeiten, aus dem Gefängnis auszubrechen. Jetzt sagen wir mal, über den Zaun hier. Oder du kannst auch andere Möglichkeiten haben, zu ausbrechen. Das war eigentlich das Wichtigste. Boah, erstmal am, am schönen Morgen bisschen Fitness, Mann. Oh, das Polizist hier in der Dusche. Hier ist keiner. Ha, Junge, Skill nennt man das. BAM, ich bin, ich bin einfach zu gut für die, das Spiel. Und dann, in, da soll jemand mich ne, schlecht nennen. Ah, da wird er abgeholt. So ein Loser. So, jetzt wird gepumpt. Scheiße, Mann. Hier. Jacket training Dann hört man den Tasten, ich die komplett anstrengen. Gut, du musst die jetzt nicht so krass anstrengen. Du musst eigentlich nur im Takt. Trotzdem hört man die. Ich hier mal so, so schnell zu tippen. So ein bisschen leise. Oh, mein Bizeps, der wächst! Oh, maschala! So, da. Ich muss mich. Ich muss hier noch ganz ehrlich ein Statement ähm, geben, weil ich ja das letzte Mal angenommen wurde. Vom Polizisten. Finde ich die jetzt nicht so toll. Deswegen schlage ich alle kaputt. Oh, der lila Schüssel. Das ist wichtig, dass ich das weiß, dass er eine lila Schüssel hat. Ähm. Das sind Polizisten und die verfolgen mich. Ich glaube, es ist keine gute Idee, bei denen zu bleiben. Weil, Leute, ich habe mir schon einen Plan ausgedacht, wie ich hier rauskomme. Das Hotel, also das Zimmer ist hier jetzt nicht so krass gesichert. Weswegen ich die grandiose Idee hatte, ja, aus dem Zaun den aufzuschneiden und rauszugehen. Ich sage euch, wo und wie. Also, Hüftung, ah, Etage 1. So. Hier ist, äh, war der, hier ist die Markthalle, ja, das ist das Essen. Hier gibt es eine Tür, eine lila Tür, die abends schließt. muss ich einen lila Schlüssel haben. Hier ist eine Tür, die öffnet immer. Und dann ist hier ein Zaun. Nur einer. Ich brauche dafür wohl Scheren. und Also für den Zaun brauche ich Scheren. Und für die... Ähm, für den Schlüssel brauche ich... Ähm, geschmolzenen Plastik und... Knete. Und dafür brauche ich Zahnpasta auf jeden Fall. Oh mein Gott. Nice. Oh, ich, ich hab verpasst. Fuck. Aber jetzt kommt ein Stern. Wie ein geht ja. Pro Stern werden die Sicherheitsmaßnahmen verstärkt. Ich glaube, ich brauche nur eine. Warte. Nee, ach, komm. Ich will craften. Ich brauche. Also ob ich, ich brauche eine Grundintelligenz von 50. Gut, mit einem 40er EQ wird es ein bisschen schwer, aber kriege ich schon hin. Das reicht auch. Nein, nein, nein, die Schere muss in im gesicherten Fach sein als ob da nichts ist so schlecht von denen hoffentlich haben die ja jetzt anderen stuff drin ah endlich wie heißt dieses zeug du mit Talkumpuder. so und jetzt Probier ich den Typ mit den Lila Schlüsseln nochmal zu finden. Pleuschamil. Beschissenser Name aller Zeiten. Fuck. Als ob da ein Sniper ist. Das habe ich jetzt nicht beachtet. Oh! Jetzt brauche ich nur noch einen höheren IQ, dann geht das. Heute Abend wird ausgebrochen. Oh, es stimmt. Ich äh, bin ja noch gesucht. Fuck. Aber, Kino, okay, denkt immer dran. Wenn ihr liest, dann verstärkt sich euer Verstand. Ich habe jetzt nie gemacht. Jetzt äh, merkt ihr, was, euch, was aus euch werden können, kann. Okay, 60er Q. Cool. Let's go. Jetzt kann ich den Schlüssel machen. Der lila. Oh, was ist das für ein... Wie pariert der Junge? Wie ein junger Gott einfach. Ich wollte den jetzt kaputt schlagen, aber der ist einfach ein junger Gott im Parieren. Oh, oh, sorry, Mann. Das ist der Typ, den ich eh, von dem ich den Schlüssel habe kann jetzt, weil ich den 60er IQ habe, noch eine noch stärkere Schere machen. Und. Boah, ich hätte fast den Schlüssel vergessen. Dann, will, dann sähe es noch schlecht aus. So, zurück zur Zelle. Boah, ich bin jetzt aufgeregt. Ah. Let's go Oh, schlicht die Freiheit Ich bin raus Easy